der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es einen Quest Gameplay und zwar stelle ich euch das Game David vor. David ist ein Oculus App Lab Game von den Two Guys Games aus Köln. Das sind zwei Entwickler, die sich da äh, um dieses Projekt gekümmert haben und äh, ja, um was geht es sich? Ich würde am einfachsten sagen, wir haben hier einen Space Invaders in VR. Das äh, passt eigentlich so am besten. Als Kind der 80er kennt man Space Invaders. Wenn ihr es nicht kennt, googelt einfach mal Space Invaders. Ähm, ja, ist ein sehr, sehr altes Game. Und äh, daran ja, habe ich mich irgendwie erinnert, als ich das Game erst einmal äh, hier mir angeschaut habe. Und äh, ja, ich finde, das passt auch ganz gut. Ja, wir haben hier einen äh, ja, Wave-Shooter, in dem wir quasi ein Raumschiff lenken. Wir sind quasi, unsere Hand ist quasi das Raumschiff, die wir ja, durch den Raum bewegen. Wir können Power-Ups bekommen, es kommen immer weitere äh, ja, Wellen auf uns zu. Mit diesen Power-Ups wird es natürlich dann ein bisschen einfacher. Wir können Zwei-Schuss, Drei-Schuss bekommen, wir können laser abwehr bekommen, wir können äh, Raketen bekommen, die das Ganze dann vereinfachen, um äh, die Wellen dann ja, ein bisschen in Schach zu halten. Ich war leider nicht so wirklich erfolgreich, werdet ihr aber gleich auch im Gameplay sehen. Und äh, ich denke, man muss sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen mit dem Game, um da wirklich auch besser zu werden. Es ist jetzt wirklich ein Ersteindrucksvideo hier. Ich habe mir das vorab mal 10 Minuten angeschaut und habe danach die Aufnahme gemacht, und äh, ja um euch das Game hier mal zu präsentieren. Und äh, ja, das Game kostet 14,99 Euro im App Lab Store und ich finde, das ist nicht zu viel verlangt. Und äh, ja, es sind zwei Entwickler aus Köln, die haben sich hier wirklich, äh, ja... Was cool ist ausgedacht, finde ich. Es ist jetzt äh, ja kein, kein riesen äh, AAA-Game. Das soll es ja auch gar nicht sein. Es ist ein äh, Wave-Shooter, ein Arcade-Wave-Shooter. Und äh, ja, leichte Kost. Wir ähm, ja, steuern einfach das Raumschiff. Aber mit leichte Kost ist jetzt nicht gemeint, dass es zu einfach ist. Also es ist schon auf Normal schon echt hart, finde ich. Also äh, sehr herausfordernd. Und äh, ja, das ist ein Game, was man abends einfach mal eine halbe Stunde, Stunde anmacht und einfach mal ein bisschen zockt, finde ich. Mir hat es Spaß gemacht und äh, ich werde es auf jeden Fall mir nochmal anschauen, wenn ich Zeit habe. Das ist halt immer ein kleines Problem. Und äh, ja, hier zeige ich euch dann nochmal die Seite von den Two Guys Games. Und ähm, ja, hier findet ihr alles über das Entwicklerteam, über das Game. <lacht> hier gibt es auch nochmal einen Discord, wo ihr dann äh, wirklich mit den Leuten auch in Kontakt treten könnt. Und ja, ich würde sagen... Ich gebe jetzt an den Tupac ab, der schon äh, sehnsüchtig wartet, äh, ja, die Gegnerhorden zu besiegen. Also gebe ich mal ab ins Gameplay. Viel Spaß! So Leute, willkommen bei David, dem Oculus App Lab Game. Und ja, ich würde sagen, es passt am besten Space Invaders in VR. und äh, Ich habe nicht viel gespielt, ich habe mal zehn Minuten reingeschaut hab dann wieder alles gelöscht, damit ich mit euch hier auf New Game äh, ja gehen kann, um euch mal zu zeigen, wie das Game anfängt und ja, das ist unser Startbildschirm hier. So also eine große Raumstation und ich würde sagen, gehen wir einfach mal auf New Game und ja, legen los. Viel Spaß. Wir bleiben bei normal. Somewhere in Space. Ach, guck mal hier. Pull right trigger to continue. Human male, 48 Jahre alt, Bob Wireberg. Zero gravity janitor. <lacht> Sieht cool aus. Fällt mir. Oxygen Level 35. Life support system critical. Das ist nicht gut. Okay, gehen wir los. So. This is how it ends. Alone in space. Half naked and oxygen left for 10 minutes. 10 Minuten sind nicht viel. The last thing I remember was this big explosion. I was just wiping the floor at section 7. Oh, what irony. The last survivor of the space fleet <laughs> is a third-class janitor. Der letzte Überlebende der Spaceflotte das ist ein äh, ja, Hausmeister. <laughs> janitor ist ja Hausmeister. At Die, least uh, I have a last impressive view before I close my eyes. Wherever. <coughs> das stimmt, der hat eine eine schöne Aussicht, ne? Hier kann man sterben. <laughs> Farewell, my beloved universe and galaxy. We had quite some fun together. Let's count some sheep and try to sleep. Ten. Nine. Nine. Eight. Eight. Seven. Seven. Six. Six. Ah. Oh, wait. What's that? What what what that what what? <laughs> Hello. Anyone out there? Can you hear me? <laughs> Hello, anyone out there? Klar, <laughs> wir I can't believe it. I'm still alive. Who are you? My name is General Barrick. We found this last intact fighter floating in space. I'm sending this message from our last hidden outpost, far from your position. The Volgans caught us unprepared, and we need more time to reunite. Only you can help. No way, I'm not a fighter pilot. I'm a janitor. All I fight are stains and leaky pipes. A janitor? Really? Hear my words. Sometimes adventure knocks at your door. <laughs> you know. Abenteuer klopfen, manchmal einfach an die Tür, ne? A new enemy fleet is coming to you any moment. This is your call. You have to decide now. Good luck. Okay, wir sollen jetzt hier Wait! Impfen. No. What? Hello? General? Keine ganz tiefe Story, aber wenigstens eine Story. Gefällt mir. Oh boy. Ich denke, das wird ein a long mit der union working expenses Also wenn wir den bewegen, haben wir so ein, ein kleines äh, ja, Delay, eine kleine Verzögerung drin. Das merkt man so ein bisschen schwammig, aber gut, sonst es auch wahrscheinlich viel zu einfach, ne? Cleaning up Okay. Ja, es ist ein wave -Shooter. das heißt, es kommen jetzt immer wieder Wellen auf uns zu, die wir dann halt zerstören müssen. Kleine Schiffe, große Schiffe. Ja, ich war nicht sehr erfolgreich, <lacht> muss ich direkt sagen. Und ja, schauen wir mal, was wir machen können hier. That was a full attack Sehen. Das Problem ist, wir müssen die kleinen, die großen kaputt machen. Sonst kriegt man halt Probleme. Und dann muss man auch noch auf die Raketen aufpassen. Auch noch mal wichtig. So, der kommt uns gefährlich nah. Das heißt, der will durchbrechen. Müssen wir uns den mal vornehmen. <lacht> Okay. Wenigstens den haben wir gestoppt. Das ist normaler Schwierigkeitsgrad das ist schon nicht so leicht, muss ich sagen. Wir haben auf dem Schiff haben wir unsere Energieanzeige, der grüne Balken. collective Power-Ups, war nicht viel. Okay, nach jeder Welle kriegen wir wieder wahrscheinlich Leben wieder zurück. Oh, jetzt müssen wir schon um drei Schiffe kümmern. Cool, da haben wir jetzt schon einen Lieder mähen können. Oh, jetzt kommen wir noch da. Oh, die fliegen jetzt auch noch um uns rum. Böse. Okay, das ist gestoppt. Sie sind gefährlich, ey. <lacht> Stop it now! Ein paar mehr Schüsse wären nicht schlecht. Ah, jetzt haben wir zwei Schüsse, das ist auch schon mal was. Sollten ich auch direkt merken. Die Raketen machen mehr, zu schaffen. Sieht aber cool aus, das Raumschiff. Gefällt mir. Also zwei controller brauchen wir eigentlich gar nicht. Da oben ist jetzt eine ganze Station so, Dann werden wir direkt mal so ausschalten So, da kriegen wir jetzt auch wieder Sounds cool. Missiles. Komm, wir haben aber. Nice. Elite wave of fighters. Right. Where's my Reward? So, jetzt müssen wir die da oben. Da haben wir Minen. Und mit Eierschuss schuss sollte das schnell los sein, das Thema. Puh, aber also ganz schön anstrengend. Soll jetzt auch nur so ein First-Impression-Video äh, werden für euch. Aber Macht einen guten Eindruck. Für 14,99, glaube ich, war es jetzt. Wer so auf Arcade-Ballerei steht, ist hier, glaube ich, genau richtig. Und Da kommen jetzt wieder einige auf uns zu. Die Dicke -Ding müssen auf jeden Fall Wecknallen. 1, 2, 1, 3. Boah. Wir haben uns aber jetzt hier. Oh, wir haben nur noch zwei Schuss. Warum auch immer. Ein Schuss, weil wir getroffen wurden wahrscheinlich. Ah, der wird natürlich jetzt hart. <lacht> Boah, mit, den, mit den Raketen, die uns um uns rumfliegen, habe ich echt Probleme. Dass die das wird immer weniger, ja, ist gut ja, mit einem Schutz. Das gibt nichts. Ja, wie ich auch eben erwähnt habe, ist ein deutsches Projekt. Ich glaube, zwei Entwickler aus Köln sind das. Aber ich muss erstmal den aufhalten. Okay. Boah. Also wenn man hart getroffen wird, dann geht das Bild schon mal irgendwie schräg. Ich weiß nicht, ob das wird wahrscheinlich so gewollt sein. Also ich glaube jetzt kommt die Phase, wo ich sterben werde. Weil ich jetzt gar nicht mehr irgendwie auf die großen Schiffe drauf gehen kann. Da haben wir was, da haben wir was, Power-up. Oh, jetzt haben wir Laser-Defense, das ist gut, das ist gut. Also die schützen wir uns ein bisschen. Große Fisch, glaube ich, noch gar nicht rein. Jetzt haben wir wieder Schräglage. Nee, das werde ich nicht packen. Hier wäre ein Port modus cool. Ich versuche, ich versuche. So, jetzt muss man uns um eine große kümmern. Oh, he's broken. <lacht> Wir haben, nicht, wir haben ihn nicht mehr unter Kontrolle. Pff, okay. Also, das ist echt äh, schon fordernd. Jetzt sind wir wieder bei Level 0. Nee, Ah, Stage 5. Okay, wir fangen hier noch mal neu an. Das ist gut. Wäre blöd, wenn man komplett zurückgeworfen wird. Da kommt power up auf uns zu. Das ist doch schon Also, das fehlte mir, glaube ich, eben auch wirklich. Ist mal nicht schlecht. Aber die großen da oben, denn die Geschütztürme, die da dran sind, das können die auch noch. Ist klar. Den auch schon mal runterkriegen, der gut. Ja, ja. Ja, Also der macht uns echt das Leben schwer da, der, der große da. Ah, jetzt haben wir nur noch einen Schuss. Mist. Ja, ich versuche zu stoppen. Sehr, sehr hart. Vielleicht sollte ich erstmal auf Easy probieren. Der versucht jetzt durchzubrechen. Von da kommen jetzt auch wieder. Leider Schiffe. Power-ups wären nicht schlecht. Okay. Jetzt kümmern wir uns mal um den hier. Power-up, komm! Gib mir! Gib mir Power-up! Ne. Nee. Ja. Einen gebe ich noch. Einen gebe ich noch. Dann äh, würde ich auch aufhören. Ich wollte euch das Game nur mal präsentieren. Macht einen guten Eindruck, aber man muss natürlich auch erstmal mal klarkommen mit dem, äh, was hier auf einen Team stürmt. die kleinen erstmal weg hätten wird uns ja echt schon weiterbringen na komm wieder laser abwehr ist auch gut Okay, jetzt müssen wir uns erstmal mal um die Flut kümmern, die da auf uns zu rast. Kleine hier noch. War ganz, ganz kleine Sau nicht, aber okay. Aber Abwehr ist gut. Einmal kann ich gar Schaden machen? Boah, wir alle auf uns Verloren das war unser Problem. Da kommen wieder einige, um die müssen wir uns kümmern. Ich Leben. Jetzt müssen wir uns darum kümmern. Ah, jetzt kommen die wieder. Bleibt halt nicht viel Zeit, um sich zu kümmern. Da kommen sie auch schon wieder. Ja, Leute. critical Hits. Ich würde sagen, hier höre ich jetzt auf. Also macht erstmal einen guten Ersteindruck, finde ich. Ich muss natürlich erst noch lernen, wie man hier wirklich vernünftig äh, durchkommt. Vielleicht auch noch mal auf einem anderen Level anfangen. Nicht normal, sondern vielleicht leicht. Und äh, ich möchte gar nicht wissen, wie es auch schwer ist. Aber wie gesagt, für so äh, Arcade-Ballerei ist es vollkommen in Ordnung. Und äh, da gibt es natürlich auch Fans äh, von, von solchen Games hier. Und äh, ich finde es solide gemacht von mir äh, kriegen ja kriegst eine Kaufempfehlung für die Leute, die auf solche Spiele natürlich stehen. Also vom, vom ersten Eindruck her. Und äh, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn das gefallen hat, würde ich mich natürlich auch ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, dann werdet ihr ja auch immer informiert, wenn es neue Videos gibt, wenn es auch äh, ja, Livestreams gibt und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.